Maske, Maske, ich muss noch mal in die Maske. Ja, auf jeden Fall. Aber da kann die Maske auch nicht mehr machen. Jens, Enrico, wir testen vornehmlich Bier. Schon mit vorzüglichem Geschmack und recht ansprechendem Aussehen. Doch bist du dir bewusst, dass es noch Luft nach oben gibt? Ein Gebräu für gute Kumpel. Also Guinness, herzlichen Glückwunsch. Also absolut positiv überrascht. Aber auch. Wir testen halt auch andere Sachen. Andere Sachen. Also da brennt nichts an. Jedenfalls nicht, wenn man sich total blöd anstellt. Dann kam äh, für mich das Highlight, das erste Mal ähm, Eigrillen. Unter anderem äh, gab es ja, und gibt es äh, dieses äh, Sue-Streaming-Video von uns. Yeah. Mmh. Boah, Mundguli Junge. <lacht> <Boah. lacht> oh. <lacht> oh. Genau, ihr könnt euch auch immer gerne bei uns melden, wenn ihr denn mal was getestet haben wollt. Richtig. Zum Beispiel besitzt ihr ein Produkt und möchtet darüber einen vernünftigen Test, um das zu verbreiten, dann könnt ihr euch gerne bei uns melden. Wir testen das Ganze mal und stellen das wenn ihr wünscht es, auch natürlich auf unserem YouTube-Kanal. So sieht's aus. Genau. Aber bei uns ist Regel Nummer eins <lacht> Ehrlichkeit. Also, wir testen das schon auf Herz und Nieren. Und wenn es das nicht passt, dann sagen wir das auch. So, als wenn sich einer hier die Pulle äh, in eine Schüssel schmeißt und da die Füße badet. Und das dann wieder abfüllt. Ja, das Das ist ein echte Deutsche Bier. Nee, ich meine... Okay, werdet gerne trinken, bitteschön. Das ist Blech, so. Solch ranziges Zeug darf denn ihr den Edelnamen Bier nicht tragen. Gebe dein Bedauern nun laut Kund und trinke ein Gebräu edlerer Klasse. Ich krieg jetzt so machen. Also traut euch, schickt das her, das Zeug. Macht uns in die Kommentare Vorschläge, was wir testen können. Wenn ihr anonym bleiben wollt, dann könnt ihr uns auch gerne eine E-Mail schreiben. Das ist genau. kein Problem. Wichtig ist, macht euch bemerkbar und. Liken, teilen, abonnieren, kommentieren, genau. Glocke an und bis dann.